Müssen ja eigentlich, oder? Weil nachträglich kann sie dann hier reinschieben. Das sieht echt neu aus. Aber kann man die dann nachträglich überhaupt reinbauen? Die nicht. Gute Frage. Nächste Frage. Seitenabfluss? Noch ein Abfluss. Oh, da sieht es ein bisschen größer aus. Ein bisschen dunkler. Oder einfach nur nicht mehr überdacht. Und hier nur alte Türen. Oder auch neue Türen, ne? Wahrscheinlich, um irgendwas darin zu verstauen noch. Ne? Und dann Dunkle. Komm mal her. Gucken. Oh, Dunkle ist. Oder? und nun einmal an zählt dann bald, oder? Ja. Schien, nein. Wollen man jetzt von hier, da unten wieder hin? Ja, von ja Das war jetzt der Mittelgang. Das also geht jetzt bis in die Richtung, und es noch mal bis in die andere Richtung. die andere war ja nur Schotter. Eigentlich, oder? Überlassen. Mit Fried, da. <lacht> <lacht> Ich dachte, dass eine Mauer ist gar nicht mehr richtig. Tja. Miau. Hier wurde sicher etwas bedeutender. Was? Hm? Hier wurde sicher etwas Bedeutenderes. als ein kleiner, hohe, dicker Handwerk. Achso hier in der im Stadtteil. Die ganzen, ja. Was gab's da? K König? Nee, habt ihr nicht. Oh. Gab's da nicht mehr. Ja, du bist ja krass. Warte mal. Ich bin mir froh, dass so ein Steinchen hochgekommen ist. Zwei Meter mal mit bester Aussicht im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Dann kriegen wir Frank auf einem Bild drauf. Oh, Wo jetzt rum, was schlägst du vor? Quer durch? Wo oh, jetzt rum, was schlägst du vor? Quer durch? So. So? Oh. Ja, ne? Wenn ich kann nicht schon wieder irgendwie runterkommen. Ah. Selbst schuld. <lacht> Aber da hier keine Skat-Pilette legen würdet ihr auch lieb. So. Safe away. Jetzt könnte ich auch noch einen rauchen. Ah. Ah, okay. Der hält immer noch. 2000 Jahre und nichts geschehen. Nicht hm. Also, Marmor investieren. Marmor investieren. Ausbruch von Marmor und das Geld. Na, kannst du recht haben. Passt. <lacht> sagt ist ja. das also mal Feuer, kurz? Bitte. Ja, hab ich! Mach mich das Feuer unterm Hindern. Das hat die so genervt? War du meinst. Das ist oh, nicht am Arsch. Genau wie im Kölner Dom. Da ist bis ganz oben hin, wo es kein Schwein mehr sieht. Ja, ich glaube, wenn irgendwas so angelegt ist, dann sieht man es trotzdem noch, weil halt einfach pompös aussieht. Ne? Im, im, Im Gesamten. Wie Schatten. Ja, ist er da, kriegst du nicht mit, aber ja. fehlt da, dann ist irgendwas falsch. Dann sieht es zu so glatt aus oder so, ne? Und so wieder hin. Ich muss nur ruinen. No worries. Hat Ahmed noch nicht angerufen? Nein! So geduldig. Von deinem Handy schon wieder? Ja, ja. Ich hab nur mit GPS an. So. Wie lange hält das dann? War ja gestern auch nicht so lange, ne? Ersatzakku? <lacht> das ist krass hier, ne? Also nur so eine Idee, wie der Boden mal irgendwann aussah. So was gefällt mir. Ja, ja richtig. Juhu. Tanzveranstaltung. Das hier war bestimmt so eine Halle, ne? so ein Saal oder irgendein Kram. Viele Erdbeben. Hey. Hast du schon eins mitgekriegt? Das ja. ist auch nicht so schlimm meistens. Also das in Thailand, das war auch nur Bodenerschütterung und dann ist aber nichts passiert. Ja. was sollte das hier wohl mal sein? Kerker für die Löwen mit miesen Menschen also. kann man sagen? Idioten. Ja. Idioten. Das könnte ein Brunnen gewesen sein, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Man sieht nichts. Wie man sieht, sieht man nichts. Sie sehen richtig. <lacht> das Ei, ja, genau. 2013, 2016, dann kommen Archäologen und oh, ein, <lacht> ein Ei. Es muss ein Künstler gewesen sein, weil Frauen konnten das damals ja noch gar nicht. Die hatten ja keinen Daumen. Was? <lacht> <lacht> <Spinn>. <lacht> Na, guck mal, Klatschmund. Opium. Opium fürs Volk. <lacht> Schön sieht's aus. <lacht> Ja. Da, ja, schöne rote Blümchen. Ich glaube nicht, dass der berauschend ist. Ich schieße mich Ich wollte ihn jetzt auch nicht ernten oder so. Ja, irgendwie Hochzeit oder so. Hochzeit. Hatte ich am Anfang auch gesagt. Die schießen gleich zurück, die Syrer, ne? <lacht> <lacht> die ersten Wochen da und dann hieß es halt, naja nee, wenn Hochzeit ist oder so, da gehen schon mal ein paar Schüsse hoch. Hm. Ja, aber irgendwo müssen die wieder runterkommen. Da könnte es auch wehtun. <lacht> ja, ja, ich meine, die haben ja alle Waffen, ne? So. Aber das war in Istanbul genauso. Also wie gesagt, die Bögen auch schießen, dann schießen ja überall rum. Ja, ich sage. Das ist das, der hat hören. das hätte ich von der anderen Seite gesehen Genau. Ja. Das war auch oh, keine. Du ja am Ende nur festgenommen. Ja, das nicht, aber wie gesagt, wenn du eine Pistole mit 15 Schuss hast und 20 Leute stehen vor dir, was machst du dann? Haben wir zu spät gegessen oder irgendwas? Irgendwie habe ich Luft im Bauch. War zu viel Kaffee hinterher drauf gekippt. Oder armenischer Wein. Hatte ich bei mir zu Hause als Zierpflanze. Mhm. Das ist eine der Idioten, die meine Brüte mal machen sollten, irgendwas da reingekickt hat. Dann kannst du zugucken, wie es eingegangen ist. Ja. Daumen oder da Da, ne? Wer fällt ein? Fast uninteressant aus. Das ist Querfeld. Steine. Ja, das haben sie in der Türkei gehabt, da in Antalya. Damals. Irgendwie bloß nichts anfassen und bloß nichts mitnehmen und ich weiß. Ja, gut, aber hier ist auch noch nicht so eine mega überlaufene Touristenattraktion. Das ne? kann natürlich dann auch, wenn. Ja, was <lacht> Die sind fast da. Wieder. <lacht> oh, und immer noch Latschen an, ne? Also nichts gefährlich hier. Ist hier schön grün, gefällt mir richtig oasisch irgendwie. Oh, Überlegen, wie heiß es heute Mittag war mit der Sonne, wie die geblendet hat. Einfach nur diesen weißen Stein, aber richtig. überlaufen mit Touristen. Ich fand's ja. gerade so schön. Richtig. Also eigentlich, du bist ja so super interessiert daran. Kannst du, könntest du mir jetzt hier verbringen. Ja klar. Du willst weiter Deswegen. graben. Ja. Weiter graben. <lacht> das war aber eine Pinie hier, oder? Ja. da ist einer. Alter, hier wurden Babys getötet. <lacht> <lacht> Lass mich doch mal Ja. Oh Ach, die Chefs müssen doch irgendwann mal der also irgendwoher müssen sie ja kommen. Aus seinem Mund, ja? ja? Immer ich. Immer auf den Kleinen fragen. Wie soll ich da noch wachsen? Wachsen ja. Die Kleine war so süß, als sie heute so sauer war. I, mean, I look, I look like your dog. Die Jacke, die man kann. Ja. Das war. Spaß. Hm. Ja, das, ein bisschen. das sieht aus wie so ein Bad. Das sieht wirklich aus wie so ein Bad. Waren das mal Sitzplätze da? Hm. Meistens wurde da mal so, so Feuer gemacht, Wasser erwärmt und es ist dann wie ja, ein Bad halt. Da so vorne ist ein Schuhe, da ist hm. Auf jeden Fall war das hier mal ein Rundbogen, da sieht man auch so ein bisschen. Ne? Fußbodenheizung. -Halt. Fußbodenheizung. -Halt. Ja. Auch eine Erfindung der Römer. Ist der Hast du wirklich? Was? Hast du wir wirklich? Ja! Yeah. Das ist ja! Hast du Geschichte im Unterricht? Ja, hatte ich auch. Also ich? Ah, das war so laut, nein. Warum nicht? das Was? lesen, kann man nicht lesen, noch, kann man gleich lesen. Und das geht wieder nicht. Okay. Dann, Und das hier? Irgendwas. Scheinen ja von selbst zu wachsen oder? Ja, oh. das falsch. Unkraut, was blüht. So, wir sind ja da. Also können wir jetzt mal noch ein.